schon äh, überweisen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte ich mir zeigen, dass ich zustimme. Okay. Gut, Tagesordnungspunkt 2. Untervoranschläge äh, sind alle die Schläge sind an alle äh, Gemeinde-Rente bzw. Fraktionsführer ergangen. <lacht> und es hat bis zu dem keine Rückfahren gegeben, denn ich gehe davon aus, dass da auch keine weiteren Fragen gibt und stellen wir Herrn Decker Antrag Volksschule Die Boch. Der Gemeinderat möchte den Untervorschlag also 2014 der Volksschule Die Boch in der vorliegenden Form beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte überzeichnen Sie die Zustimmung. Danke. Untervorschläge Punkt B, e. Standesamtsverband Die Boch. Ich äh, stelle den Antrag der Gemeinderat, mögen wir den Untervorschlag 2014 so des Standesamtsverbandes lieber in der vorliegenden Form beschließen. Wenn Sie einverstanden sind, bitte überzeichnen um der Zustimmung. Punkt okay. C, Staatsbürgerschaftsverband die Woche. Ich stelle einen Antrag der Gemeinderat, mögen wir den Untervorschlag 2014. So der Staatsbürgerschaftsverband ist die in der vorliegenden Form beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um die Zustimmung. Okay. Punkt D, Feuerwehr. Ich stelle den Antrag der Gemeindehabung über den Hintergrundanschlag 2014 und die Feuerwehr an die Woche in der vorliegenden Form beschließen, wenn Sie dann in der Entstandsatzung übersetzen. Mhm. Dankeschön. Somit wären wir beim Tagesordnungspunkt 3, Voranschlag 2014. Voranschlag 2014. Der Vorschlag für das Haushaltsjahr 2014 äh, ist an alle ergangen, an alle Fraktionsführer. <lacht> und deswegen hat es keine Fragen an mich gegeben. Äh, wir haben auch unsere äh, Frau Stromberger-Marie hier von der Buchhaltung, äh, die noch für die Deinbauung dann auch zur Verfügung stellen wird. Äh, Im ordentlichen Haushalt wurde festgesetzt, eine Einnahme mit 7.236.800. Und äh, somit die Ausgaben mit 7.236.800, ebenfalls, das hat das ist ein Abkern, das von 0. Im ausländischen Haushalt sind die Änderungen mit 2.945.700 festgesetzt und die Ausgaben mit 3.506.600 festgesetzt. Das ist somit ein Abkern von 563.900. Äh, Festsetzung der Steuersätze a Grundsteuer für landwirtschaftliche Betriebe, 500 von 100 der Messbeträge, für sonstige Grundstücke 500 von 100 äh, der Messbeträge. Äh, die Lustbarkeitsabgabe wird im Haus, äh, Haushaltsjahr 2014, in dem der Abgabenordnung im festgesetzten Haushalts erhoben. c Die Hundeabgabe wird im Haushaltsjahr 2014 mit 60 Euro pro Monat erhoben. Punkt 3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des öffentlichen Haushalts in Anspruch genommen werden wird in 1.206.100 festgesetzt. gesetzt. Das betraucht wird sich aus den monologischen Einnahmen des jahres 60. Also. Äh, Punkt 4. Der, Ges der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darin, die zur Bestreitung des Ausgangs des Hauses bestimmt wird auf nur äh, für die Straßenbeleuchtung und für 66.500 für den Achterkauf in Summe, also 173.900, ja. Das es in auch, dann eine, eine Einwendung gegeben zum Voranschlag, eine schriftliche, von der Weltgruppe. Warum? Ähm, genau. Da geht es darum, äh, dass 600 Euro budgetiert sind, die Ihnen nochmal der werden, äh, dass Sie Euro pro Jahr bekommen. Das ist immer so gehandelt worden, dass auf jeden Fall aufgrund der Verstärkungsmittel, die es gibt, diese Differenz noch dann ausgehöhlt wird. Also deswegen wird dem auf jeden Fall genügend getan. Gut, wir haben es jetzt abgeändert. Bitte wir damit wir noch Bitte, du ich hast hat keine Fragen gegeben. Ich habe über die letzten Gemeinderatssitzung noch eine Frage gestellt, warum der Hochwasserschutz sich mit nichts berücksichtigt findet im Vorstand. So darf ich unsere Buchhalterin Frau Malik-Schwung gerne bitten, kannst du bitte diese Frage beantwortet? Es ist so, dass man wirklich nur äh, Zahlen aufgrund von irgendwelchen Angeboten äh, rein, wenn man darf in den Voranschlag, laut dem Voranschlag vom Land, und weil es da wirklich noch gar keine konkreten Zahlen gegeben hat und die Verhandlungen nur erst äh, zu laufen begonnen haben, äh, ist, äh, ist dieser Punkt oder das ist eigentlich ein Platz, das wir ja. kennen. Ich, ich, ich frage jetzt, äh, erstens einmal bist du in den Verhandlungen ja quasi bis vorige Woche fast nichts abgerückt. Das heißt, du hättest sowohl für die Quadratmeterfläche, die bekannt war, äh, ein Angebot einer Bank einholen müssen, das hätte dann nämlich ausgereicht. Und zweitens erklärt das Ganze noch nicht, warum es dann den mittelfristigen Finanzplan nicht zu erstellen. Die ungefähren Summen, Weißt du heute, die hast du gleich gewusst vor drei Wochen. Ja. Also es wäre möglich gewesen, auch dem Gesetz Genüge zu tun und ja. dort eine Summe hineinzuziehen. Ich, ich sage einmal, ich muss mit dem Handel anfangen, dass es ja verhandelt, unzählige Telefongespräche geführt, Es wird uns immer wieder gesagt, wir dürfen nichts reinnehmen was einfach keine da ist und wo es keine konkreten Zahlen gibt. Und wir halten einfach ganz einfach daran, wenn etwas umgesetzt wird, was außerhalb der Budgetplanung ist, ist es ganz einfach, dann wird ein Nachtagsvoranschlag gemacht und im Rahmen dieses Nachtragsvoranschlages wird noch auch ein mittelfristiger Finanzplan noch angepasst. Damit ist die Sache korrekt im Sinne des Landes abgewickelt. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, eine es ist doch drinnen ein Darlehen von 4 Millionen Euro, eine Volksschule der TÜV. Was ist Ach, ja. Nein, ich, so. ja, ich habe hab ja. äh, Abgedeckt wird es nach einem außerordentlichen Haushalt von 2 Millionen Das ist ja Differenzbetrag. Wo sind die oder wo werden die anderen 2 Millionen verändert oder was? Oder ist das noch im Endeffekt, wenn alles abgerechnet wird, dass man sagt, okay, 2 Millionen haben wir verbraucht? Es ist, ein, äh, das ja. einfach, das ist ein, ein Höchstbetrag, den die Gemeinde genommen hat, mit 596,96 Klauseln äh, in diese Bösenordnung. und es ist als Baukonto geführt. Das heißt, das ist, äh, wir haben heute die Bestätigung von von der Bank erhalten, dass alles so berechnet wird, wie es in Anspruch genommen wird, auch die Verzinsung, und je mehr so, wahrscheinlich. wird wahrscheinlich... Entschuldigung, wieso ist das von Grund auf zugezählt worden? wieso ist das von Grund auf zugezählt worden, der Gesamtbetrag? Ich glaube am ersten Mal. Wurde ja alles, alles äh, zugezählt? Das ist anscheinend ein Fehler passiert, aber es vorbei wird alles rückverrechnet. Wird alles, wird alles, wird alles ja. okay, das Jetzt die ist aber kein Problem. Ja, aber es muss nicht. ein Auftraggeber das ja, geben, dass er ja, das überweist. Ist ja nichts, das ist, ja nichts passiert. Das ist sicher, was passiert. Jetzt auch die Zinsen. Ja, das wird alles normal verrechnet. Bei uns ist ja kein Schafel Schaf entstanden. Die mhm. Bank rechnet und macht alles in ja. und rechnet die das die ist neu. gratuliere, ja. das kann nur die Volksbank wahrscheinlich ja, Das ist Sehen Sie eine sensationelle Ansage. Weitere Fragen? Äh, Straßenbau ist da eigentlich. Bankgestrahlen. Ich habe angeführt. Das nächste Jahr haben wir uns angedacht, da ist Straßenbau richtig zu Das sind einige Straßen, also wenn man mal in die Lauerstraßen schaut, da ist damals kein gemacht worden, das ist schon 4, 5 Euro, das wird gemacht. Wir haben alles drinnen, was gedeckt ist, was Bedarfszuweisungen zusammenschlichen betreffen. Ich will ist das jeden Fall so sagen. Ich weiß nicht, ob ist, da sein kann, ist eine Hälfte. Und die andere Hälfte ist nicht ja, das aus Das Beste machen. Bitte, weitere Fragen? Das, das betrifft nicht mehr Straßenbau, sondern auch die Ge und Radwege. Es ist nur 100.000 Euro, das Ge wurde gesagt, bei der Bürgerversammlung, dass 100.000 Euro pro Jahr vorgesehen ist. Dabei ist es nicht in den Standhaltung. Es ist nichts vorgesehen, dass man die Radwege planen und durch die und auch nicht die Straßen. Im Augenblick haben auch Prioritäten zu setzen. Und das sage ich sage mal, mit dem Stand der, der Mitarbeiter, den wir in der Gemeinde haben, können wir ein fünf Projekte parallel machen, das ist große Projekte. Wir haben jetzt mit Workshop noch ein Riesenprojekt. Wir haben jetzt eine Suchkalitätenhaus hier ein Riesenprojekt und das war natürlich nicht alles gibt, ist auch verständlich. Weitere Fragen bitte? Und das betrifft auch die nächsten vier Jahre scheinbar, weil wir sind in Frankreich. Ich sage einmal, wir setzen Prioritäten zum Schutz die der Bevölkerung. Ich sag einmal, das Rückmeldetenten hat einen höheren Stellenwert wie ein ADO-Welt. Bitte, weitere Fragen. Ich noch eine Frage dazu. Also, nicht setze speziell. äh, den speziellen. Die IWO kann nachrichten. Die ist budgetiert mit 35.000 Euro. So bitte? ist budgetiert mit 36.000 Euro, äh, 2012 waren Ausgaben von 43.000 Euro, im Herbst ist schon leicht überzogen worden, das was für heuer budgetiert worden ist, warum ist so niedrig budgetiert, denn eh schon war es über 40.000 Euro bei der Ausgaben. Äh, ich brauche ich da jetzt also Standwert beantworten, das sind die beiden Frauen, äh, wer das nächste Mal gern beantworten Bitte. Meine Frage bezieht sich auf. Entschuldigung, wurde es um uns? Es gibt das nächste Mal keinen Punkt. Gut, schön. In der Fragestunde sind wir alle, ja, aber ich kann es dir gerne beantworten. Oder du kommst zu mir, mein ja. Herr? Nein, du kannst mir antworten. Ich stehe immer gerne, ich bin auch gerne bereit. Dann es nicht gescheitert. Bitte, Robert. Ich finde es labert, wenn du in Christian sagst, dass er seine Frage beantwortet bekommt, aber jetzt, der ich mich über Vorschlag was können wir mit der Beantwortung noch anfangen, wenn es erst später kommt? Ich glaube, dass das jetzt nicht so problematisch ist, diese Situation. Äh, ich sage wir reden über sieben Jahre alt und da geht es um, sagen wir mal... Um, aber für die absolute mehrheit, mehrheit war es so nicht so problematisch. Ich will sagen mal, äh, nachdem Sie in der Vergangenheit gesehen hat, dass Sie seit 2011 Einmal hat die für Gemeinde, die Gemeindewirtschaft der das er hat das gesehen, er hat das präsentiert, das habe ich schon draußen gesagt, dass das, das, gesagt, dass das eine ist? Automatik ist, wenn ich, wenn ich nichts rausgehe ja. und jetzt sitzen sollte, wird das zugehen, ja. oder? Das war ein Irrsinn. Die Fakten sprechen dafür, dass in den letzten Jahren einfach so viel Geld in der Wirtschaft ist, dass wir nicht Ist das Wenn Sie das erzählen wollen, ist das Ihre Angelegenheit. Also das ja, sind normale und keine Erwirtschaftung und nichts. Das sind normale Kreditrückzahlungen. All die anderen Kosten, von über dem man sprechen das sind auch die Stimmen, die nicht mehr. Was ist eine Diskussion. Das sind auch die Stimmen, die zum Geld nicht mehr. Wenn ich dann nur teile seine Konten anschaut, oder die, die, die, die Kosten für die, für die Zeitung, Sie ist alles explodiert. Also wer will da bitte von, von der Vorne von Einsparungen reden? Das kostet man jetzt weniger Schulden an wie vor zwei Jahren, sind die ganz normalen Lückenzahlungen, die man sowieso leisten müssen. Da ist der Bürgermeister der Wechsel, der daran teilgenommen hat. Fragen? Ja, ich habe dann noch gesehen, dass ich die nächste Frage stellen muss. Es geht um Repräsentationsausgaben. Von 10.000 sind sie gestiegen auf 13.000 Euro dann wird es wahrscheinlich benötigt werden. 3.000 das habe ich da ja. einen Bürgermeister gehabt, oder? Ja. Also, die kannst, also die stehen ja unmittelbar oh mit dir im zusammen Zusammenhang, ist das richtig, für die Präsentationsausgabe. Da geht es darum, um Geschenke für die Veränderung, für die Vereinigung der Welt. Das sind ja nicht mehr. Das sind, wir haben Das sind um ja, eine Position, die zur Verfügung genau. Ich jetzt eine Frage, eine Verständnisfrage, dann kannst du mir die erklären, und zwar. Äh, wir kriegen ja alle äh, eine Aufwandsentschädigung, du am meisten, der westliche Vorstand auch noch, äh, wenn ihr einen Geschenkskorb bezahlt für einen Verein, oder auch jemand, wieder vorkommt, oder irgendwelche anderen Repräsentationsausgaben tätige, dann decke ich die von dieser Aufwandsentschädigung. Warum hast du so ein eigenes Repräsentationskonto? Wie viel verwendest du von dieser Aufwandsentschädigung, die du im Monat überwiesen kriegst, für solche Dinge? Oder verwendest du nur diese Repräsentationskosten? So, die nächste der, der Mann ich verhungert, wenn er nicht weil der gut ist, gut Deswegen hat er den Job geschafft. So, ja, wir ja, ja. ja. ja. wir müssen auch bestimmte Budgets vorhalten. Wir sehen, dass wir die Förderung des die 4.000 auf 1.000 Euro, die ich wollte hier die, Hörner. die Hörner dass weniger Anträge waren. -in Aber wenn wir mehr Anträge kommen, wird würde das nicht ein Problem sein, dass wir eine Förderung haben. Es ist ja das das nur, das die chỉ, das nur die gedeckelte Fördersumme, die wir im Jahr haben. Das heißt, dass wir nee, der, der, der eine Förderung haben. Es gibt eine Aussichtsrechnung. Die Leute schauen nicht vorher in den Ort, sondern die kommen her ja mit dem Förderantrag und sagen, sie hätten keine Förderung. Dann käme es bei uns in der Förderung auch eine Pferde